怪物を打ち倒し帝国ってが騎士団があんなもん イラクレス 3人3人 あんまうん。<笑> やることも目的地も決まったらまだ旅が続く 今また旅をま、旅の目的だけはああ、もちろん。でもギルドに この場合は何悩むことねって。ラピードならそん 違うけど帝国のルールが変わらねえからって。変わる Hi und willkommen. Mein Name ist die P. Und ich bin euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia: die Definitive Edition. In der letzten Folge sind wir ein bisschen durch die Welt gecruised mit unserem Boot und ja, wir sind direkt in ein Geisterschiff reingefahren. Weil warum nicht, ne? Und ja, einige Leute haben ja, glaube ich, ein bisschen Angst, das Schiff zu betreten. Einige Leute sollen hier bleiben und ja, ich glaube, wir sollen uns aussuchen, wer jetzt mit uns kommt, ne? Und ja machen wir das mal das geht. Ähm was geht ah, was ich kann sogar sachen kaufen cool äh, ja ich wünsche ich hätte voll gewusst weil ich jetzt hier nicht zu lange ja oh, ich habe kein geld ja was soll es das lass jetzt nicht kaufen mit am anfang des parts soll ich soll wir leute auch so und jetzt mitkommen ne? Rita hat hier, glaube ich, ein bisschen Schiss, also. <lacht> Rita mitnehmen. Raven. Ja, Judith, ich glaube, die hat am wenigsten Angst, ne? Also, ich nehme an, irgendwann bricht die Augenkampf aus, und wir müssen dann mit der Gruppe äh, bereit sein. Ne? Kann ich dich mitnehmen? Wann oh. okay? Ähm. Wen nehmen wir denn mit? Wir haben jetzt drei Angreifer, also wäre es glaube ich ein bisschen klüger, Weiß sie nicht. ich würde bleiben dann noch übrig. Dann haben wir immer noch eine Vierer Tropie, ne, weil sie wird auf jeden Fall ich habe so gefühl, sie wird dann irgendwie mit hier verteidigen, oder? Keine Ahnung. Ähm, wen ihr mal mit Ich glaube, es kann auch mal eine Pause machen, ne? Also wie wär's mit Okay, erst der Anführer unserer Gilde, er muss hier bleiben wir Sind zweit Anführer, nehme ich mal an, also ja, gut aufteilen, ne? das mit Judith auf jeden Fall. Und wer muss denn hier eigentlich noch was lernen? Das ist gleich mal die bessere Frage. Ne? Und würde am liebsten Rita mitnehmen, einfach nur weil sie so viel Schiss hat, nein, musst du nicht, du kommst mit also wird ein bisschen gut Einer hat überhaupt keine angst und eine auf jeden fall also vielleicht sollte er für einige gute sehen mal schauen also überhaupt welche kommen okay dann mal los aktuell mit die aufbrechen ja und da drin warten wahrscheinlich Monster, ne? also ich habe ich sehe schon am Monster. Juris Vorahnung, wir haben aus also Gitz bestimmte. <lacht> Okay. jetzt möchte ich doch ein paar mitglieder austauschen て gucken ob irgendwelche も kommen から mal しとくわ。ich Also Kacke, wenn jedem umfallen direkt. Also gar keine Kampf machen, ey. Ja vergessen, explosive Art zu machen. Oh. Oh. weg. Warte mal. Muss schon sagen. Werde gleich mal erkunden. Falke von power Rangers. Hat richtig geiles geräusch ich habe übrigens vergessen am letzten Part hier die Skits, die ich aufs wegen gefunden habe reinzulegen. ich hoffe ich werde die am anfang dieses parts oder am ende dieses parts mal endlich reinpacken weil ja ich möchte ich doch schon gerne machen das gefällt ja So, sind immer noch nicht hochgelevelt. hier So. Rita kommt hier keine Katzen anscheinend. Ein Dreizack. Den haben wir noch nicht. Luftsprung. Oh cool. ja, das ist, was ich denke, was es sein könnte, dann. Nicht schlecht. So, gehen wir mal da hoch. Guck mal, was da oben ist. Ich nehme an, ein Schatz. Ne, komm schon. Das geht mal sehr hoch hier. Und hier ist nichts. Geil. Ist eine Truhe. Oh, spezifisch. Ah, da guck mal. Also gedacht, so können das hier von mir verstecken, ne? Spezifisch. das glaube ich, hier so eine, so eine Limoflasche, ne? Die einen alle AP oder alle TP eine Ja. Leckerei. So, ich will mal die Leute hier austauschen und gucken, ob einige bestimmte Katzen so also kommen. Einfach nur mal so, ne? Aber ich kann die Leute ja nur austauschen. ne Nog. Nog. Nog. sein vielleicht kommt eine Katze. ziehen allerdings dreck ne ich wollte nicht kämpfen ist eigentlich voll der ich voller geile trainingsort hier ich schaffe die explosiven art einfach nicht ey ich doch immer Kreisgedrückt halten. Ich bin gerade voll tot. Hauer! Eva, ist hell. Heimisch. Ja, ja, Hauer. Auf was bitte? Danke. Ich glaube, ich kann ein paar TP ja einsetzen hat er sein speichpunkt hallo warum teilen denn die gegner einfach so stark aus warum kann ich diesen angriff nicht danach einsetzen aber es keine akane art ist geil Sagen ich, drücke die ganze Zeit zweimal. Jetzt kann man noch Combo machen mit normalen Arzt und einer Kahn. Aber so. um. gezogen, jemals also warten muss bis sie uns hochgealtert. okay gut scheint keine katzen zu kommen okay kann ja sein okay Die beiden, ihr habt mir keine Katzen gegeben. Was soll das? <lacht> okay, äh, du hast was gelernt. Abwehr plus gut, aber ja, irgendwas anderes hat er gerade gar nicht. da guck wir mal. Auch nichts, okay. Dann nehmen wir Judith und und ja, Rita. Ich merke, wir haben dann keinen Heiler, aber hoffentlich wird das jetzt nicht so ein großes Problem. Wenn wir speichern mal einfach nur, wenn ich dann nicht alles noch mal mache. dann gehen wir mal jetzt endgültig rein der vogel immer wieder respawn ich will eigentlich nicht die ganze zeit gegen mich kämpfen mal weg von mir nicht immer noch auf mich hier leute Ich habe jetzt den einen angepackt. Da war gar keine Arkanate. Ne? Ich ja. wollte schon sagen: Da ja wäre zwei gedrückt. Aber dann scheint das natürlich wieder nicht zu klappen. Ne? Da schon wieder. und okay. ich wollte viel irgendwie hier. Das ist eigentlich voll dämlich ne? wir haben ja niemanden zum heilen mache ich ja eigentlich was soll's das gibt es aber nicht ey. der fliegt so hoch ich krieg den nicht Weg. <lacht> ah. äh. ist euch, ich treffe den nicht. Na gut gemacht, Rita. Bist nicht <lacht> Ich hab keist gedrückt. <lacht> ich laufe einfach zu ihnen hin. ey. Oh ja, ich glaube, die ganze Zeit r er zwei. Weil ich gesehen habe, du hast dein Ding in mir weg. Ja, jetzt hat er das aktiviert, geil. wieder zurück, um mich heilen, ne? Schwert. Ich habe noch Oger Axt haben wir. Oger Schwert, tödlicher Abschluss, kein Kampfverbund. Ja, aber wir sind hier noch am leveln mit dem Ding. Sieht eigentlich, apropos Leveln, wie sieht sie eigentlich mit Kochen aus? Sie hat Sandwich gemeistert, gut. Dann als nächstes Reisbällchen. Ja, noch niemand hier, Dreck. So, und sie haben wir hier nicht, also Rita. Du machst Fisch mit Miese so. Ja, ich kann jetzt wieder zurückgehen und mich heilen. Mache ich auch. Dann versuchen wir mal diesen einen Vogel beim ersten Mal nicht zu treffen. Wir kommen viel zu langsam voran. Er ja, soll ich Carol mitnehmen. Er kann ja ein bisschen heilen. Hey, komm schon! Ich sage jedes Mal in den Reihen rennen. Ich ja habe schon versucht, den auszuweichen. Ja jetzt müssen wir ja runter. Aber wirklich da unten ist irgendwo ein Heilspeicher, ich habe keine lust hier jetzt mal hin und zurück zu gehen. Die andere Seite des Spiegels, okay, jetzt bin ich aber doch relativ neugierig. ach jetzt für einen moment ich hätte kein spiegelbild hier ist irgendwo ein raum willst du mir sagen da ja, wäre bestimmt wichtig bald äh, ah hallo ich sehe schon die Hi. Okay, den hat man gesehen. Außerhalb oh, noch zwei Gegner, gut müssen. Ja, nicht immer gegen zehn Gegner auf einmal kämpfen. Ne? Ich war einfach nur Zerstörung auf der anderen Seite machen. Den voll fällig. Ja, denn. oh gar nicht so viel tp verbrauchen, aber. neu Okay. Sagen ich habe ja auch nicht absolut aktuelle Sachen, glaube ich, ausgerüstet, ne? Ja sie hat noch ein paar. So, sie kann noch was Neues aus, ich glaube, sie hat noch irgendwie was anderes, ja. Ja, komm mal hier. Ein mechanisches Jojo, Lebensheiler und Verteidigung plus. Das hätte ich gerne. schnell noch ein Kampf KP wieder, ja. Ja. Und äh, weiß Verteidigung. Ja, zehn Prozent mehr, geil. das Zitronengummi war da drinnen ne? so kann ich ruhig ein bisschen KP verlieren ey <lacht> ich habe nicht gesehen so da ich habe ich noch nicht enko geist hey. ich hasse halt so wenn ich die gerade angreife ne? Die liegen am Boden, und ich kann nichts gegen die machen. Ich kann den von da nicht erreichen. Rita weg, der war gut. Den gesehen, ich glaube ich, sollte irgendwas zum Kochen ausrüsten. Was tp halt, natürlich, niemand braucht das wirklich. Soll's. Gruselig hier. Na gut. Ich bin noch betroffen, habe schon wieder. Er zwei tödlicher Schlag oder so da kommen schon wieder da kommen oben der Mann hat geklappt, sonst wäre nicht so eine geile Musik. Ne ich tue aber zum TP heilen, ja, ausrüsten, keine Ahnung. Dreck. Eine Torte. Ich habe Hunger auf was Süßes, deswegen habe ich mir eine Torte gemacht. Warum kannst du ja nicht was Einfacheres machen? Ah, habe im Hintergrund die Spiegel schon gesehen. Also, ich glaube ich bin schon besser als nicht in unseren ersten kämpfen meiner spiel war mal schräger aber wir haben auch viel irgendwie auf screen trainiert so also weiß nicht ein bisschen die fähigkeiten lernen aber ich habe nicht wirklich ein level bekommen also ja nicht so als wäre ich voll stark geworden sie hat messerfolg bei der torte Schon der torte ist doch nicht so schwer. Hallo, muss nur nach dem Rezept gehen. So war drin, er ja versperrt mir den Weg überraschen. Er war weg da. Boah, dieses fette Stück. Auch wenn irgendwie gewohnt, voll unbesiegbar zu seinem Overlimit wie in anderen auf spielen aber weil nicht irgendwie bringt, hat hier in diesem Spiel nicht so Gefühl. für das war ja drin, schon Gummi da da jetzt wieder nach draußen ne? ja. dann gehen wir weiter hier rein oh. ich muss echt mit meinen Ringen hier Force ja komm her. Ich spiel mal auf schwer ne Jetzt eine berechtigte Frage, war aber schon wieder war schon wieder Ich sage, ich ganze ich ganze Zeit sage, ganz ich sage, ich sage, auch schwer ich Na, komm mal ja man konnte ich da öffnen oder finden oder irgendwie so was ihr seid neu also ich habe nichts das das oh, gut, bo oh, beide. Bei Den gesehen, beinahe beide getroffen. Aber wir können eure TP alle so schnell weg sein, ne? War ein Kampf. So, irgendwo hier war was prüfen. Magische auge cool. Siegeltrunk. habe ich hatte einen gesagt, besser untersuchen sollen, ne? Mehr ist ja auch nicht okay. Dann müssen wir ja, wo es weitergeht. Er ne sind voll viele Sachen versteckt. Mann, ja da jetzt muss ich noch mal überprüfen. Heiliger Trank, aber bitte die ganzen Kisten hier kann ich alle untersuchen. Warte mal, waren Gegner, glaube ich. Ja, ich nehme jetzt an, da werden jetzt nicht so dicke Sachen versteckt gewesen sein. Ah, was haben wir hier? Schützen, X-Foss. Ah, irgendwo da ist ein Gegner. Da ist ein Gegner. Ja, habe ich noch gesehen, ja. Hi. Du wirst mich ja nicht... Doch, du wirst mich durchlassen. Takemi Katsuchi. Okay. Ich glaube, du hast nichts mehr zum Lernen gerade, ne? Nö. Cool. Überglück und Ölboost. <lacht> Ölboost. Ähm, Was könnte das sein? Die Dauer des Überlimit. Das ist immer gut. aber Wahrscheinlich nur, wenn ich damit mit ihm aktivieren, ne? damit zu noch einem explosiven oder mystischen art die Überlimit-Anzeige auf. Ich habe aber keine mystische Arzt, da müssen wir auch mal irgendwann lernen. Ne? Ich glaube, mal in Tales of the Abyss haben wir die schon so ab Level 25 oder so gelernt. Ne? Wir sind Level 30, 31, irgendwie so also weit entfernt kann man auch nicht sein. Ja, vielleicht lernen wir die Level 40 oder so. Keine Ahnung. Ja, ich mir gedacht, irgendwas zu essen. Ja, na, wart, was ist ja schon wieder los? Oh, oh ihr habt Glück, dass ich mein überlebt hier gerade voll habe. manchmal klappt das irgendwie nicht. Bin auf einer auf sieht die Taste. Aber ja, zu spät, oh. Es euch so, ich komme hier rein und mache den hier, ja, ne? so ein geiler Angriff. Ich treffe einfach alles in meiner Umgebung. Außer mein Zimmer. Ah. man habe ich nicht alles getroffen. Cool. Ja. Die Torte ist explodiert. Nein. Ja, was <lacht> okay, Mimik Fresskiste meinetwegen irgendwie nicht mehr daran gedacht hat, so was hier gibt glaube, es ist 30. Das könnte böse sein, also ich nur. K. Okay, ich wollte schon sagen. Meine Viecher waren relativ nervig. Oh, läuft ja. So klebmehl. Spezifik. Was ist Klebmehl? ist hat zum Kochen? Ja wir haben noch eine spezifik bekommen ich glaube die haben irgendwie vorausgeschaut dass man hier sehr wenn man vielleicht nicht mit der zelle rumläuft ne? und ja ein bisschen tp braucht so bin ich jetzt oh gott auch oh, mein ding ist abgelaufen oh. Oh. oder der beide jemanden auf einmal sein als juri zu spielen ist voll überpowered, habe ich so gefühl. Da will ich mir halt nur ein. Ich werde die ganze Zeit immer Charaktere wechseln, also ja. Spiele als auch nur juri weil schon ein bisschen her ist, dass wir ihn gespielt haben. So, müssen nach oben, ne? Ja fragezeichen. Oh das reingehen <lacht> oh, ich will aber erst nach rechts gehen von links mal gekommen irgendwann äh oh, irgendwas ist mit repeat was ist für eine krankheit sehe ich ja nicht äh hast du dein paar ja job dann tun wir, nicht. Irgendwas, der wenn's aber nicht irgendwann war alt wenn es geht Eisbärchen. also sie hat auch schon eisbärchen hat sie schon so wie, hat sie schon Hähnchen, pops <lacht> Äh. Äh. Na, naja jetzt gar nichts, ah, doch da unten. Was ist denn das Schiff hier? ey? So, wird her. reingelaufen weil wir sind wieder Rezept äh, Zutaten erkaufen am Ende sorge für oh, das geht gar nicht darum sich Die treppe ist kaputt da da beide ihr yeah, oh Gott Oh Gott. Aber ich soll mich immer heilen, Da ja, geht mal weg. Rita, wollt jetzt nicht so nah nicht rangehen. Aber ja, boom. du besser. Mann. Na oh Noch mal den hier einer platt. Gut. Gut gemacht. Genau so. Oh Treff bloß. Nicht. Da ist immer noch ein am Leben. der Okay, Steigerattack weg. Das ist eine blöde, Skill. blöde Fähigkeit. Äh, Ruder. Jetzt kann jetzt wieder noch eine stärkere Waffe ausrüsten Luftwaffe, schwere Treffer und jetzt oh, sein Dings fertig. Gut, Schwert, kein Kampf und um tödlicher Abschluss. So, äh, du hast noch Dings wahrscheinlich ausgerüstet, ne? hast du nicht gegner durch einen physischen angriff zu betäuben Welt im kampf gegen luftgegner den ausgehalten faktor um 1.2 cool alles sachen was ein bisschen ja cool alles was so ein bisschen passiv was gibt immer gern gesehen so wie waffe Ach, hier durch okay ich wollte schon sagen ich habe was anderes ausgerüstet so, extra weg, Schwerter hoch, immer wieder wechseln. So, wir einen Anschluss. Das ist heißt, kommen mit einem bestimmten Treffer an. alle KP zurück, während hm. das heißt, du einen Kampf verwunden, einen Kampf mit 14 Gegnern gezogen wirst. Okay, das ist auch situationsabhängig. Vielleicht will ich das beim Training, will ich da auf jeden Fall nicht haben, aber ja, ich glaube gerade wenn wir hier so unterwegs sind da vielleicht nicht schlecht soll ich schon sagen wie ist mixe diesen raum oh. <lacht> ihr habt ja nicht gesehen aber unsichtbar Mal den mal da reinschieben, aber war schon tot. Aber ich wollte Torte. Danke, so jetzt, so jetzt, Bock auf eine Torte. Ich stelle mir einfach nur vor, wie irgendwie ich stelle mir einfach nur vor, wie irgendwie Judith irgendwie so weiß ich nicht, so eine Brotbox rausholen. Da ist eine Torte, aber passiert hier. Ganics. Immer. Ich habe ein seltsames Geräusch gehört. Schau dir das <laughs> an! Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich was hat mich gerichtet? Hey, Daniel, geht's denn gut? Weiß ich doch nicht. Mina, das sind bei diesem. Ich bin nicht 3 deswegen ist だ、ですけ Genau. 保険じゃあ<笑> hätte hat sich da gut angeschlossen, endlich. Er selbst führt Selbstgespräche. Ich will mal kurz zurück. Speichern. Da kann man aber eine ganz schöne Menge... Gibt es irgendwie raus und habe ich das Gefühl, aber wir müssen mal wieder ein paar neue Sachen kaufen? Heilmittel trank, die sind so teuer, So cool, war schön. Ja, damals PS3 Exklusiv-Charakter hat sich uns angeschlossen. Endlich, man hat ja alles. Frei wie ein Vogel segelt sie, wohin der Wind sie trägt. Aber jetzt sie stets die Augen nach Schätzen offen. wenn das Zeug zum Glänzen. Ich will mich darin spielen können. Du musst erst das Schrummeister haben, bevor du die See Da hat sie ihn ausgerüstet. Knarren, ne? Messer, okay. Traumpa, wieder Und Und weiß nicht. die so mangeln. Zeig mal. Oh, sie hat noch gar nichts ausgerüstet nicht Steigerattacke. Bitte nicht Steigerattacke. Okay, cool. Oh, wenn Juri in... <lacht> reduziert TP, aber auch, wenn Juri in der Kampfgruppe ist. <lacht> Was? Okay. Wir haben zufällig einen von vier Kampfformen. Jede Form wird zusätzliche Effekte, okay. Zaubern kann sie auch. Kleiner Chefkoch. Äh mit einem fall und roche koche damit dann essen ist dann wirst du unterschiedliche effekte fahr eine Kur, die sich je nach kampf von unterscheidet verpassen alle eine die sich nach kampf um äh, nee, hier ich springt auf an ich frage mich ob der teufel Kampfbuch hat sich erweitert. Das bedeutet das? Immer wenn Patty zu Kämpfen beginnt und die Art Formwandel einsetzt, wechselt sie zufällig zwischen vier verschiedenen Kampfformen. Jede Kampfform hat einzigartige Merkmale. Wenn du nicht jeder Form anpasst, kannst du unterschiedliche Kampfstile nutzen. Wenn Patty taumel und Nier schlagen wird, wechselt sie automatisch zur Normalform zurück. Vormittags durchschnittliche Fähigkeiten. Form die, die Angstgeschwindigkeit und trefferzahl von Arzt wird erhöht. Auch Fernkampf, sondern von die in allen Bereichen überlegen ist, aber nur sehr selten aktiviert wird. Von vor habe ich schon irgendwie kriege ich schon irgendwie hin, aber ich würde sagen, ich spende part mal hier. Ich will mal ein paar mehr parts hier raushauen ne? und ja keine ahnung wenn ich jetzt nicht wieder ein paar habe und dann wieder zehn tage pause habe tue ich mal ein paar hier aufnehmen und ja gut dann soll ich danke schön fürs zuschauen in der nächste folge sehen wir uns dann wieder wenn wir hier durch das schiff wandern und ja schau leicht abonniert und kommentiert und so